Heute lernen wir, wie man für Parabeln der Form y ist gleich a mal x2 zunächst eine Wertetabelle erstellt. Anschließend zeichnen wir den Funktionsgraph und wir schauen uns auch an, welchen Einfluss dieses kleine a auf den Verlauf der Parabel hat. Dieses kleine a, das vor dem x2 steht, nennt man auch Koeffizient. Dieser Koeffizient kann ganz unterschiedliche Werte annehmen. Und wir schauen uns mal zunächst an, was passiert, wenn der Koeffizient a gleich 1 ist. Die Funktionsgleichung lautet dann nämlich f von x ist gleich 1 mal x2. Also ich setze einfach für das a die Zahl 1 ein. Ich zeige euch jetzt mal zunächst, wie man die Wertetabelle für genau diese Funktionsgleichung y ist gleich 1 mal 2 oder f von x ist gleich 1 mal x² berechnen kann. Ob ihr jetzt y oder f von x schreibt, spielt keine Rolle, das sind einfach unterschiedliche Schreibweisen. Ich gehe folgendermaßen vor. Ich setze für x diesen Wert ein und erhalte dann anschließend den y-Wert. Also ich schreibe f von Anstelle von x schreibe ich minus 2,5 einmal. Und jetzt anstelle von x2 schreibe ich minus 2,5 zum Quadrat. Das kann ich dann in den Taschenrechner eintippen. Und erhalte dann 6,25. Dieser 6,25 ist jetzt also mein y-Wert an genau dieser Stelle. So, genau so gehe ich jetzt für alle anderen Werte von x auch vor. Also ich setze diese ganzen Werte in die Funktionsgleichung ein. Also immer genau an dieser Stelle. Das x. Und natürlich auch hier an dieser Stelle. Ich rechne das jetzt relativ schnell durch. Ihr könnt aber auch gerne auf Pause drücken und versuchen, ob ihr selbst auf die Werte kommt. Nachdem ich dann meine Wertetabelle vervollständigt habe, kann ich die ganzen Wertepaare in das Koordinatensystem eintragen. Ich beginne mal ganz links mit dem Wertepaar minus 2,5, 6,25. Also x ist minus 2,5 und der y-Wert ist 6,25. Ihr seht schon, bei mir passt es jetzt hier auf das Koordinatensystem nicht ganz drauf. Aus dem Grund... Gehe ich auch direkt zum nächsten Wertepaar und zeichne dieses ein. Also minus 2 und 4. x ist minus 2 und y ist minus 4. So gehe ich jetzt für alle Punkte, die ich mir berechnet habe, vor. Also mein nächster Punkt wäre zum Beispiel minus 1,5, 2,25. Die Namen für die Punkte müsst ihr natürlich nicht einzeichnen. Nachdem ich dann die Punkte gezeichnet habe, verbinde ich diese zu einer Parabel. Diese Parabel kommt euch jetzt wahrscheinlich bekannt vor. Das ist nämlich einfach die Normalparabel mit der Funktionsgleichung y ist gleich x². So, jetzt kann es aber auch sein, dass dieser Koeffizient a andere Werte als 1 annimmt, zum Beispiel 2. Meine Funktionsgleichung würde dann lauten, f von x ist gleich 2 mal x². Ich erstelle mir meine Wertetabelle, indem ich für jeden x-Wert wieder die hier abgebildeten x-Werte einsetze und dadurch die y-Werte berechne. Also ich fange mal an mit x gleich minus 2,5. also f von minus 2,5 ist gleich 2 mal minus 2,5 hoch 2. Jetzt gebe ich einen Taschenrechner ein. Und erhalte dann als y-Wert 12,5. das mache ich jetzt für alle x-Werte also weiter geht es mit minus 2 f von minus 2 ist gleich 2 mal minus 2 kann ich jetzt im Kopf rechnen minus 2 hoch 2 ergibt 4 mal 2 sind 8 Okay. das einfach für alle x-Werte durchführen ergibt dann die nachfolgende Wertetabelle Nachdem ich dann die Wertetabelle erstellt habe, übertrage ich wieder alle Punkte ins Koordinatensystem und verbinde die zu einer Parabel. Drückt bitte kurz auf Pause, macht es selbst. Ich zeige euch gleich die Lösung. So, die, eure Lösung sollte ungefähr so aussehen. Ihr könnt es auch einfach nochmal kurz überprüfen. Wenn x 0,5 ist, muss y 0,5 sein. Das passt. Wenn x1 ist, muss y2 sein, auch das passt, wenn x1,5 ist, dann bin ich hier schon ein kleines Stückchen drüber, nämlich bei 4,5. So, wir könnten jetzt für alle anderen Werte von a genauso vorgehen, das ist aber ein bisschen mühselig. Ich zeige euch jetzt einen Weg, wie mit Hilfe des Taschenrechners diese Wertetabellen erstellen können. Also zum Beispiel für a gleich minus 2 würde die Funktionsgleichung erlauten f von x ist gleich minus 2 mal x Quadrat. Und wir erstellen jetzt gemeinsam die Wertetabelle. Ihr drückt auf eurem Taschenrechner zunächst auf Mode und findet dann eine Funktion, die sich Table, also auch Deutsch Tabelle nennt. Muss ich mit der 3 bestätigen. Und jetzt kann ich hier die Funktionsgleichung eingeben. Also bei uns gebe ich jetzt ein, minus 2, Koeffizient a ist minus 2, mal, jetzt brauche ich das x, drücke ich auf Alpha und die Klammer, und hoch 2. Also ich habe jetzt hier meine Funktionsgleichung stehen, minus 2 mal x x². So, das Ganze bestätige ich mit ist gleich, und jetzt fragt mich der Taschenrechner, bei welchem x-Wert er denn starten soll. Da unsere Wertetabelle bei minus 2,5 startet, schreibe ich jetzt auch einfach mal minus 2,5. Bestätige ich mit ist gleich. Dann möchte der Taschenrechner noch wissen, wann endet unsere Wertetabelle, in diesem Fall bei plus 2,5. Und dann wird noch gefragt, in welchem Step, also in welcher Schrittweite der Taschenrechner die Wertetabelle erstellen soll. Bei uns ist die Schrittweite 0,5, weil wir die x-Werte immer um 0,5 verändern. Also schreibe ich hier 0,5. So, und jetzt spuckt mir der Taschenrechner schon genau diese Wertetabelle aus. x-Wert ist minus 2,5 und der y-Wert ist minus 12,5. So, und jetzt gehe ich hier einfach alle Werte durch. Für x minus 2 ist der y-Wert minus 8. x minus 1,5 ist der y-Wert minus 4,5 und so weiter. So, und auch diesen Funktionsgrafen zeichne ich wieder ein, indem ich mir jetzt zunächst alle Punkte anstreiche und dann anschließend diese Punkte verbinde. Ich ist das ein kleines bisschen ab. Euer Funktionsgraph sollte anschließend genau so aussehen. So, drückt jetzt bitte auf Pause. Erstellt dann die Wertetabelle für a gleich 0,5 und a gleich minus 0,2 und zeichnet die Funktionsgrafen in euer Koordinatensystem ein. Im nächsten Lernvideo werden wir besprechen, welchen Einfluss der Koeffizient a auf den Funktionsgraphen hat.